TIM – täglich, intelligent, mobil. Fahren und tanken von konventionellen Leihwagen. TIM-Leihwagen sind nicht beklebt. Du erkennst sie nur an einem kleinen TIM-Aufkleber an der Windschutzscheibe. Du kannst den Leihwagen mit deiner TIM-Karte aufsperren. Dazu hältst du einfach deine TIM-Karte bei der Fahrerseite an die Windschutzscheibe zum Kartenlesegerät